Abba, was geht Kennst du? Erkennst du, wo wir sind? Siehst du, wo wir hier sind? Siehst du, wo wir hier sind? <lacht> wir sind an der Stelle, an der meine Drohne den Weg in den Baum gefunden hat. Und in dem Baum sie sich sehr wohl gefühlt hat und gesagt hat, da bleibe ich drin. Ich komme nicht mehr runter, ne? dein Problem. Jetzt bin ich da gebettet. Hm. Ja, da sind wir wieder und der Herr sei gesegnet. Meine Schwester kennt jemand, der sich bereit erklärt hat, der hochzusteigen und er holt mir jetzt die Zitrone runter. Unbelievable. Ich hätte nicht mehr dran gedacht, nicht mehr dran geglaubt, aber es ist wie es ist. Roger. Alright, das ist immer wieder. Liebe Leute, der gute Mann ist wieder unten vom Baum. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ha? Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Sie ist wieder da und ich habe es probiert. Sie funktioniert noch Glück im Unglück, meine liebe Leute. <lacht>